Dieses Video setzt die Kenntnisse des Expertenniveaus 1 voraus. Zumindest siehe links unten. Und jetzt gehen wir zu Hauptkapitel ist es immer noch mit Termen arbeiten und hier werden wir das Thema über das Thema das Pascalsche Dreieck mit Potenzen mit Höhen hochzahlen so ein bisschen. Erklären. Im Kapitel über die binomische Formel wurde impliziert, dass jeder Term mit zwei Summanden Binom genannt wird. Beispielsweise a plus b ist ein Binom, x minus 3pi ist auch ein Binom, x hoch 3 plus y2, 3m hoch 7 minus 15 hoch 3, m hoch b durch p minus q, all diese sind halt binomen. zwei Summanden da a plus b minus c ist dann kein Binom mehr. Wir haben drei Summanden. Und warum sage ich hier Summand, obwohl ich ein Minus habe? Weil das ist a plus b plus minus c. Also man kann auch bei sowas auch immer noch Summe sagen. Wir haben bisher nur Binompotenzen mit 2 als Hochzahl gesehen. Also bei dieser ähm, binomischen Formel. Es gibt Binompotenzen höheren Grades, also mit einem höheren Hochzahl aus dem Bereich der natürlichen Zahlen, also 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8 und so weiter, so fort, a plus oder minus b und das Ganze hoch 3, a plus oder minus b und das Ganze hoch 4, wie rechnet man das? Wenn wir die binomische Formel gemacht haben, haben wir so einfach gemacht, wir haben einfach also a plus b Quadrat gesagt, das ist halt a plus b mal a plus b, ja, zum Beispiel hier. ja, Und das haben wir so einfach. Die Klammer aufgelöst und das gerechnet. Wenn man das jetzt hoch 3 berechnen will, muss man das Ganze hier mal plus bis schon multiplizieren. Und das ist schon ziemlich kompliziert. Und je höher die Hochzahl, desto komplizierter ist, ist das Ganze. Ja? Und daher benutzt man halt einen einfacheren Weg, das Pascal'sche Dreieck. Und was ist dieses Pascal'sche Dreieck? Das sieht man hier zunächst einmal. Ja? Und das hier sollte die Hochzahl sein, was hier daneben steht. Also wenn man diese also schiefe Reihe da sieht, da diese Zahl ist immer die Hochzahl. Und da ist nur 1 und da ist eigentlich 0. Ja? Die Hochzahl des Binomens. Und was sind es diese Sachen? Koeffizienten. Also wenn man Koeffizienten, wenn man das noch nicht weiß, sollte man das Video, irgendein video über lineare gleichungssysteme da habe ich das schon erklärt, was Koeffizient ist. Okay, so jetzt hier mit Hilfe dieses Dreiecks kann man die sogenannten Koeffizienten des, der erstehenden Summanden leicht berechnen. In der Animation kann man eine Erklärung des Aufbaus des Dreiecks sehen. Also jetzt bevor wir etwas wie a plus oder minus b hoch 4 berechnen, schauen wir mal, wie man dieses Dreieck macht. Also das ist hier der Sinn. Das ganze Dreieck ist ein gleichschenkliches Zahlendreieck. Die Basis erweitert sich ständig. Also die Basis hier unten wird immer größer. Die Schenkel bestehen aus Leiter-Ansel. Die Schenkel so, da und da bestehen aus leiter lauter 1 Die erste zwei Zeilen sind ein gleichschenkliges Zahlendreieck mit 1 an jedem Eckpunkt. Da ist es. Für die nächste Zeile schreibt man an den Rändern 1, da und da addiert man immer jeweils zwei nebenstehende Zahlen der vorherigen Zahl, Zeile. Also jetzt hier addiert man 1 und 1 von oben und hat man die Zahl in der Mitte. Also immer am Rand noch 1 dazu und die Zahlen entstehen so bei Addieren der oben stehenden äh, Zahlen. Ja? Also das bedeutet, da haben wir die zweite Zeile, wir haben 1 und 1, das ist 2, das ist die zweite Zeile, machen wir jetzt die dritte Zeile, immer 1 am Rand, immer, also wir haben 1 am Anfang geschrieben und dann das ist die Summe der oben stehenden Zahlen, also 1 plus 2, also das ist 3 und 2 plus 1 ist auch 3. Nächste Zeile, immer wieder 1, also wir haben noch ein 1 dazu, ein bisschen schräg weiter draußen geschrieben am Rand und dann hier ist 1 plus 3 4. 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4 und so weiter und so fort. Auch wenn wir hier oben gehen, ja, da haben wir jetzt aufgehört und die nächste Zeile, das 1 und 1 wieder am Rand, 1 plus 4, 5, 4 plus 6, 10, 6 plus 4, 10, 4 plus 1, wieder 5 und so weiter und so fort. Das entsteht immer in der gleichen Weise. Also das ist ein ganz einfacher Prozess und so kann man das ganze Dreieck, egal wie hoch die Hochzahl ist, immer berechnen. Es gibt nicht an einen anderen Weg, denn wenn wir jetzt hier nicht machen. Das ist vor höheren Stufen. Äh, mit äh, ja, äh, an einem anderen Weg, wie auch immer. Und jetzt schauen wir mal, wie man das genau macht. Also, man hat diese Koeffizienten gerechnet: a plus oder minus b hoch 3. Wie kann man das jetzt ausmultiplizieren, also ohne Klammer schreiben? Zunächst einmal. Schreiben wir jetzt a und b immer nebeneinander, das wird e miteinander multipliziert und a, b, a, b, a b. und wir nehmen jetzt die, den Fall, wo es nur plus steht. ja. Und hier steht die Hochzahl 3, mit dieser Hochzahl fangen wir mit a und die wird immer um 1 kleiner. a hoch 3, a hoch 2, a hoch 1, a hoch 0, die Hochzahl wird immer kleiner und für b wird die Hochzahl immer größer. Fängt mit 0,1, dann wird 1, 2 und am Ende 3. So haben wir angefangen. Okay? Und wenn nutzen Nutzenwert, die vierte Zeile des Dreiecks, also da wo hier 3 steht. also, also die, Das bedeutet, also wie wir das hier sehen wollen. Ja? Also das ist die Hochzahl 0,1,2,3. Da ist das für Hochzahl 3, also 1,3,3,1. 3, 3, 1, ja? Und diese Koeffizienten, da haben wir jetzt hier das hier geschrieben hier. Ja, hier und wir schreiben jetzt diese Koeffizienten für jeden Summanden da. Ja? Die 1 gehört hier zum ersten Summanden, die 3 zum zweiten Summanden, die 3, die zweite 3 zum dritten Summanden und diese 1 wäre wieder zu diesem Summanden. Und somit sind wir eigentlich schon fertig. Nun eine Teil, 1 mal a hoch 3, das ist a hoch 3, also die 1 braucht man nicht schreiben, b hoch 0 wie wir hoffentlich schon wissen, ist auch 1, also das braucht man auch nicht schreiben. Also es bleibt hier a hoch 3. 3 a hoch 2 b, diese 1 braucht man nicht schreiben, also 3 a hoch 2 b, 3 a b hoch 2, das ist hoch 1, also es bleibt a, und a hoch 0 ist 1, 1 mal 1 ist 1, mal b hoch 3, bleibt einfach b hoch 3 da. Ja? Und somit sind wir fertig. Also es gibt einen ganz einfachen Weg, also diese Hochzahl halt zu berechnen. Ja? Und wenn wir Minus haben, was machen wir das? Was machen wir dann? <lacht> da geht man abwechselnd an. Das erste, also ganz am Anfang, da steht nichts, also ist ein Plus gemeint. Dann steht Minus, dann wieder Plus, dann wieder Minus. Fertig, abwechselnd an. Was ist, wenn wir jetzt hoch 4 haben? Genau in der gleichen Weise, wir sehen jetzt hier, vor A wird die Hochzahl immer 1 weniger, fängt mit dieser Hochzahl an, was wir hier haben, 4, 4, 3, 2, 1, also da kann man auch nicht schreiben. Und 0, also auch 0, das ist 1. Das kann man hier weglassen. Und vor b fängt man mit 0 an. b hoch 0 ist 1. Also das fällt hier aus. Und dann b hoch 1. Also die 1 braucht man nicht schreiben. b hoch 2, b hoch 4. Ja? Und jetzt hier haben wir allerdings die äh, Koeffizienten aus der fünften Zeile. Also da, wo diese 4 steht. Fünften Zeile. 1, 2, 3, 4, 5. Zeile, also da jetzt wo diese 4 steht, da ist hoch 4, ja, da haben wir jetzt diese Koeffizienten genommen, 1, 4, 6, 4, 1, also gehen wir jetzt 4 wieder unten, 1, 4, 6, das fällt noch, das muss korrigieren, und 1, ja. ähm, das bedeutet, da haben wir das auch notiert: 1, 4, 6, 4, 1, ja. Und das bedeutet dann, dass wir hier halt äh, das ohne Klammer, wenn wir das hier ohne Klammer schreiben wollen, diese Hochzahl, kann man das dann so schreiben. Korrigieren wir das ganz gut. Das dauert eh nicht so lang. Also hier muss man 6 schreiben. 4, Entschuldigung. Da lernt man auch, wie man das auch korrigieren kann. Äh, Bei a, b, hoch 3. Da braucht man noch etwas. Plus, minus. Also jetzt hier müssen wir 6 und c dort schreiben. Gut, da haben wir es. Na, nicht 6, Entschuldigung. 4 haben wir gesagt. Gut. Und Damit haben wir, man mit dem Pascalchen Dreieck arbeitet, nehmen wir jetzt Beispiel, dieses Beispiel 3d 2c und das ganze hoch 3. Ja, wir haben das hier schon gezeigt, wie das man, wie man das hier macht. Ja, das haben wir hier oben gezeigt und das erst einmal gemacht kann man dann das hier auch ganz leicht machen. Das bedeutet, an der Stelle, wo A steht, steht hier 3D und an der Stelle, wo B steht, steht hier 2C. Also an der Stelle von hier A steht, muss man hier 3D schreiben. Das haben wir hier gemacht, auch hier. A² anstatt A, 3D zum Quadrat. Da anstatt A, 3D. Da braucht man gar nichts mehr schreiben. Und hier für B. B am Anfang kommt gar nicht vor. Was ist in der Stelle von B? 2C. Hier kommt B, also 2C. Hier kommt B, Quadrat, also 2C zum Quadrat. Und am Ende B hoch 3, also 2C hoch 3. Und man kann dann die Klammer auflösen. Also 3D hoch 3. Das bedeutet 3D mal 3D mal 3D. 3 mal 3 mal 3 ist 27. D hoch 3. Und so weiter und so fort. Also man kann das dann so halt ausrechnen. Und so verarbeitet man mit dem und Dreieck. Danke sehr. Üben jetzt.